Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Aktienbattle, dem Report, wo die Fetzen so richtig fliegen. Beim Aktienbattle stellen sich mehrere mutige Aktien aus demselben Sektor mit ähnlichen Geschäftsmodellen in den Ring. Jede Aktie kämpft dabei gegen jede andere Aktie und der Sieger, der ist dann vermutlich das beste Investment. In dieser Folge stehen sich verschiedene Aktien aus dem lithium gegenüber. Der Vergleich der Lithium-Aktien erfolgt anhand von folgenden Kriterien. Marktkapitalisierung, potenzielles Lithium-Vorkommen, diversifiziertes Leistungsportfolio, Umsatz, KGV, Gewinn pro Aktie, Gewinnmarge, Nettoergebnis, Eigenkapitalquote, Liquidität, Verschuldung, Insider-Trades. Und Die Namen der Lithium-Aktien lauten wie folgt. Albemarle, SQM, Rocktech Lithium und Vulcan Energy resources. Die jeweiligen Angaben zum Umfang der Leads im vorkommen sind keine akkuraten Angaben, sondern grobe Einschätzungen anhand der Investor-Relations der äh, verschiedenen Aktien sowie weiteren unabhängigen Geostudien und Geostatistiken. Und bevor ich im Nachfolgenden bei den einzelnen Lithium-Aktien auf die jeweiligen Vorkommen und Reserven eingehen werde, zunächst noch ein paar Statistiken, damit du die nachfolgenden Zahlen auch in Relation setzen kannst. In folgender Statistik siehst du die Länder mit den weltweit größten Lithium-Reserven. Eindeutig führend ist mit großem Abstand Chile mit insgesamt über 9 Millionen Tonnen. Die gesamten globalen Dizimreserven werden auf etwa 47 Millionen Tonnen geschätzt, sodass allein Chile mehr als ein Fünftel der globalen Reserven hält. Doch was ist überhaupt mit Reserven gemeint? Reserven bedeutet nicht, dass das Lithium schon abgebaut ist, sondern dass es messbar vorhanden ist und wirtschaftlich abbaubar ist. Vorkommen, dessen Abbau so teuer wäre, dass es sich wirtschaftlich nicht lohnen würde, werden also nicht in die Reserven mit einbezogen, sodass die tatsächlichen Lithiumvorkommen global höher sind als die Lithiumreserven. Und bei der Bewertung, ob es sich bei einem Vorkommen um eine Reserve oder aber um ein Vorkommen handelt, hängt insbesondere auch von der Informationsgrundlage über das Vorkommen ab. Reserven müssen dahingehend mit Measured klassifiziert sein, das heißt, dass tatsächlich bewiesen werden kann, dass die Vorkommen den Vermutungen entsprechen, ist die Klassifizierung auf Inferred. So gibt es keinen messbaren Beweis, sondern verschiedene geologische Indikatoren legen dann nahe, dass an der jeweiligen Stelle Lithiumvorkommen vorhanden ist. Ja, Im Hinblick auf Rocktec Lithium und Vulcan Energy Resources sei noch die wichtige Information zu erwähnen, dass 80% des weltweit abgebauten Lithiums aus Chile, Australien und Argentinien stammt. Es wird nach China transportiert, wo es weiterverarbeitet und dann erst nach Europa exportiert wird. Somit ergibt sich eine für die europäische Automobilindustrie unliebsame Abhängigkeit zu China, welche nicht daher rührt, dass China extrem große Lithiumvorkommen hat, sondern vielmehr daher. Dass China extrem günstig das Lithium weiterverarbeitet. In Europa fehlen bis dato noch die notwendigen ähm, ja, Fabriken Lithium-Converter, um sich dort dahingehend aus Chinas Abhängigkeit zu befreien. Die Albemarle Corporation ist ein amerikanischer Spezialchemiekonzern mit Sitz in North Carolina und einer der weltweit größten Produzenten von Lithium. Die Albemarle Corporation ist in drei Geschäftsbereiche Lithium, Bromine Specialties und Catalysts aufgeteilt, der Bereich Lithium verfügt über eigene Minen zur Förderung von Lithiumsalzen, im Bereich Bromine Specialties wird elementares Brom und Bromwasserstoffsäure produziert, sowie Bromide und Bromhaltige Flammschutzmittel. Der Geschäftsbereich Catalysts stellt Katalysatoren für Raffinerien her. Albemarle hat eine Marktkapitalisierung von ca. 29 Milliarden US-Dollar. Während sich die Marktkapitalisierung ja, sehr einfach recherchieren und bestimmen lässt, fällt es sich für die Lithiumreserven des Unternehmens schwieriger. Albemal ist durch die Übernahme des Konkurrenten Rockwood im Jahr 2015 eigenen Angaben zufolge zum weltweit größten Produzenten von Lithium-Lithium-Verbindung aufgestiegen und er wirtschaftete 2020 mehr als ein Drittel ihres Umsatzes im Bereich Lithium. Durch große neue Explorationsprojekte wird Albemarle den Anteil des Lithiumgeschäfts am Gesamtumsatz weiter ausweiten und seine marktführende Stellung verteidigen. Schätzungen von Analysten und Rohstoffexperten gehen davon aus, dass Albemarle derzeit ca. ein Drittel des weltweiten Lithiumgeschäfts kontrolliert. Ja, dies ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass Albemal mal global verteilt in den Lied im reichsten Ländern wie Chile oder Australium, äh, Australien Lithium schöpft und ebenfalls an Standorten in China, aber auch vereinzelt in Europa, weiterverarbeitet und konvertiert. Ja, Mit einer derzeitigen Jahreskapazität von 125.000 Tonnen und einer Jahreskapazität von 175 Tonnen bis Ende 2022 ist Albemal auf dem richtigen Weg die stark steigende Nachfrage zu bedienen, laut Unternehmensangaben könnten die jährlichen Produktionskapazitäten potenziell langfristig auf über 400.000 Tonnen gesteigert werden. Albemar bemüht sich zudem auch darum in den Markt des Batterie- recyclings und Lithium-Recyclings einzusteigen, um die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu stärken und europäischen Regularien nachzukommen. Auf Einjahressicht hat Albemar insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Für das Jahr 2023 wird ein Anstieg auf 4,3 Milliarden US-Dollar erwartet. Auf Einjahressicht beträgt der Gewinn von Albemar 703 Millionen US-Dollar, was einer Gewinnmarge von ca. 21% entspricht. Derzeit beträgt der Jahresgewinn pro Aktie 6,17 US-Dollar. Im Verhältnis zum aktuellen Kurswert ergibt sich dann ein KGV von 40. Wenn wir schon beim äh, Stichwort 40 sind, Albemar hat eine Eigenkapitalquote von ca. 40%. Die liquiden Mittel von Albemar liegen bei über 800 Millionen US-Dollar, dem stehen Gesamtschulden in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar entgegen. Und in den letzten Monaten gab es Insider-Verkäufe mit einem Volumen in Höhe von ca. 30.000 Aktien im Wert von über 5 Millionen US-Dollar. Die Sociedad Química y Minera, SQM abgekürzt, ist ein chilenischer Chemiekonzern. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kalium, Nitrat und Jodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. SQM wurde 1968 gegründet und beschäftigt aktuell ca. 5600 Mitarbeiter. Der Sitz des Unternehmens liegt im US-Bundesstaat North Carolina. SQM ist mit einer Marktkapitalisierung von 60 in, äh, 60, sei schon 16 Milliarden US-Dollar das Unternehmen mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung in diesem Aktienbette. Die Lithium-Reserven, auf die SQM zugreifen kann, sind vermutlich neben denen von Albemarle die größten der Welt. SQM hat den Großteil ihrer Minen in Chile, dem Land mit den größten Lithium-Reserven weltweit in Höhe von 9 Millionen Tonnen. Im Jahr 2018 wurde mit der chilenischen Regierung eine umfangreiche Vereinbarung zur Steigerung der lithium bis 2025 getroffen. Der jährliche Output beträgt derzeit etwa 50.000 bis 60.000 Tonnen und soll den Plänen zufolge bis 2025 auf mindestens 260.000 Tonnen erhöht werden. Lithiumgewinn aus den chilenischen Salzseen ist allerdings schwer kalkulierbar, Grund dafür ist das Evaporationsverfahren, das durch natürliche Verschmutzung und vor allen Dingen durch Regen immer wieder beeinträchtigt wird und außerdem gibt es seitens der Regierung auch zu Recht natürlich strenge Umweltauflagen bezüglich des Wasserverbrauchs. Nichtsdestotrotz und insbesondere auch aufgrund der Expansion in andere Lithiumreiche Länder wie Australien oder Argentinien würde ich die Reserven an Lithium bei SQM auf zwischen 6 und 13 Millionen Tonnen schätzen. Wie in der Einleitung von SQM eben schon erläutert, ist SQM nicht nur einer der weltweit größten Produzenten von Lithiumsalzen, sondern nach eigenen Angaben auch der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat- und Jodprodukten und somit ist die Frage nach einem diversifizierten Leistungsportfolio eindeutig mit Ja zu beantworten. Der Umsatz von SQM hat sich seit 2015 auf einem konstanten, aber auch leicht volatilen Niveau bei 2 Milliarden eingependelt. Auf Einjahressicht hat SQM insgesamt 2,038 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Der Jahresgewinn pro Aktie liegt bei 0,825 US-Dollar und auf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 nicht maßlos überteuert. SQM hat eine Eigenkapitalquote von 42,63%, welche auf Gesamtschulden in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar zurückzuführen ist, wobei 2,2 Milliarden langfristige Schulden sind. Kurzfristig reichen die liquiden Mittel des Unternehmens mit einem Betrag von 1,9 Milliarden also locker, das gesamte Umlaufvermögen hat sogar einen Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar. Und veröffentlichungswichtige Insider Trades gab es in den vergangenen sechs Monaten nicht bei SQM. Kommen wir jetzt zum nächsten Unternehmen, Rocktech Lithium. Rocktech ist ein kanadisches lithium Lithiumunternehmen, welches daran arbeitet, 2024 im brandenburgischen Guben eine Fabrik zur Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid in Betrieb zu nehmen. In dem ersten Lithiumhydroxid-Converter in Europa will Rocktech jährlich 24.000 Tonnen für die zahlreichen Batterieproduktionen der Automobilhersteller bereitstellen und das benötigte Lithium soll zunächst nicht aus Deutschland, sondern aus einer Mine in Kanada kommen und laut Unternehmensangaben könnte allerdings auch deutsches Lithium verwendet werden, sofern das Unternehmen Zugang zu deutschen Lithiumvorkommen bekommt. Ja, neben der Neugewinnung von Lithium setzt RockTech Lithium insbesondere auch auf die Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen will einen geschlossenen Lithium-Kreislauf aufbauen von der Rohstoffaufbereitung über die Batteriefertigung bis zum Einsatz im E-Auto und der Wiederverwertung der Batterien. Bis 2030 soll dann sogar gut die Hälfte der in der Produktion verwendeten Rohstoffe aus dem Batterienrecycling stammen. Derzeit ist RockTech Lithium ca. 230 Millionen US-Dollar wert an der Börse. Das Unternehmen verfügt in Kanada überminen, welche die Lithium-Converter in Deutschland jährlich mit genügend Lithium für die Produktion von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid jährlich versorgen könnten. Rocktec Lithium konzentriert sich ausschließlich auf die Produktion bzw. Förderung von Lithium, ist aber teilweise diversifiziert, da nicht nur der Lithium als Grundstoff bereitgestellt wird, sondern auch in passender Form für die Verwendung in Batterien. Mit diesen Konvertern und darüber hinaus möchte das Unternehmen bis 2030, wie eben erwähnt, 50% ihres für die Produktion benötigten Lithiums aus dem Batterie-Recycling gewinnen. Und somit lässt sich die Frage nach einem diversifizierten Leistungsportfolio mit Jein beantworten. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Rocktech Lead zum keinen nennenswerten Umsatz. Der Verlust pro Aktie belief sich auf einen Betrag von insgesamt 6 US-Dollar-Cent bei einem Nettoverlust von ca. 2,3 Millionen US-Dollar. Aufgrund der mangelnden Gewinne beträgt die Gewinnmarge 0% und der KGV lässt sich gar nicht erst berechnen. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 94%, was zugegebenermaßen ein Extrem hoher Wert ist. Ja, Die liegen in mittel des Unternehmens belaufen sich auf ca. 87 Millionen US-Dollar, die Verschuldung von Rocktech Lithium ist mit ca. 800.000 US-Dollar kaum nennenswert im Verhältnis dazu und betrachtet man die insider trade so lässt sich resümieren, dass in den vergangenen Quartalen Verkäufe mit einem Volumen von deutlich unter einer Million US-Dollar stattgefunden haben. Es hat also Insider-Verkäufe gegeben, diese sind in Anzahl und Volumen jedoch relativ gering ausgefallen. Als letzte Aktie habe ich Vulcan Energy Resources auf meiner Liste. Fundamental sieht die Aktie nicht sehr bezaubernd aus, bietet allerdings ein Geschäftsmodell, das bei Gelingen in der Umsetzung ein extrem hohes Potenzial aufweist und den Markt für Lithium in Europa revolutionieren könnte. Vulcan Energy Resources will nämlich in Deutschland mithilfe eines neuen Verfahrens basierend auf der Nutzung von Geothermie Lithium ohne die üblichen negativen Umweltauswirkungen bereitstellen. Da die Lithiumgewinnung auf der Nutzung von Geothermie basiert, soll bei dem Gewinnungsprozess darüber hinaus erneuerbare Energien stehen und ins Stromnetz eingespeist werden. Und wie es mit den Reserven bzw. Lithiumvorkommen gemäß der Studienlage aussieht, werde ich gleich noch erläutern. Zunächst möchte ich noch kurz erläutern, warum das Geschäftsmodell selbst für einen weniger wirtschaftlichen Abbau von Lithium im Vergleich zur Konkurrenz bestehen könnte. Die positiven Einflussfaktoren für einen Ausgleich eines möglicherweise methodisch oder geologisch bedingten höheren Förderpreises Lithium besteht meiner Meinung nach darin, dass ein dekarbonisierter Abbau bei steigenden CO2-Preisen zu einer höheren Wirtschaftlichkeit führen könnte, da Arbeitnehmer, äh, Arbeitnehmer Abnehmer, äh, weniger CO2-Steuer oder CO2-Zertifikate kaufen müssten. Der bessere ökologische Fußabdruck der ja, lithium aktus durch den dekarbonisierten Lithium-Abbau wird zusätzlich dadurch gestärkt, dass europäische Unternehmen geringere Transportaufwände hätten, was sowohl Transportkosten als auch die CO2-Bilanz verbessern würde und von den Automobilherstellern zu Marketingzwecken eines besonders nachhaltigen E-Autos genutzt werden könnten. Auch die Reduzierung der Abhängigkeit zu den Lithium-Lieferanten aus China, Wäre natürlich ein massives Argument, trotz einem höheren Abnahmepreises das Lithium von Vulcan Energy zu bevorzugen. Kommen wir nun zu den Vergleichskriterien. Vulcan Energy ist hier auch einer der am geringsten bewertesten Unternehmen im Vergleich mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt ca. 1,2 Milliarden US-Dollar weist das Unternehmen eine mehr als 20-fach geringere Marktkapitalisierung als Albemall mit 29 Milliarden US-Dollar auf. Auch wenn sich zu dem genauen Umfang des Lithium-Vorkommens von Vulcan Energy nur sehr schwierig eine akkurate Schätzung abgeben lässt, weil der Großteil der vermuteten Reserven im Abbaugebiet Oberrheintal mit Inferred, also mit der geringsten Informationsgrundlage vermutet werden, so ist davon auszugehen, dass das ROLI zum Vorkommen 2.980.000 Tonnen umfasst. Davon sind nur 544.000 mit Indicated eingestuft und die restlichen ca. 2,5 Millionen Tonnen auf der geringsten Aussagekräftigsten Kategorie Inferred. Sollte Vulcan Energy in Deutschland also tatsächlich wie in der Vormachbarkeitsstudie geäußert, knapp 3 Millionen Tonnen Rohlithium zur Verfügung haben, so wäre der europäische Markt ja für einige Jahre dann mit Lithium versorgt. Gemäß Vulcan Energy soll nach Produktionsbeginn jährlich 40.000 Tonnen Lithium gefördert werden. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Vulcan Energy keinen nennenswerten Umsatz. Der Nettoverlust betrug insgesamt 8,08 Millionen US-Dollar und führte zu einem Verlust pro Aktie von insgesamt 0,052 US-Dollar bzw. gerundet 5 US-Dollar-Cent. Aufgrund dessen, dass Vulcan Energy noch keine Gewinne erwirtschaftet, lässt sich auch kein KGV berechnen. Mit einer Eigenkapitalquote von 97% ist das Unternehmen fast ausschließlich aus sich selbst herausfinanziert und hat hier einen sehr, sehr guten Wert. Die liquiden Mittel des Unternehmens belaufen sich durch die zahlreichen Kapitalerhöhungen, muss man fairerweise sagen, auf einen Wert von 285 Millionen US-Dollar und das Geld, das benötigt man auch wirklich dringend, um die Pläne dann umzusetzen. Vulcan Energy ist nicht äh, verschuldet und in den letzten sechs Monaten wurden saldiert 2,5 Millionen Aktien von Insidern gekauft und saldiert sich die Käufe sogar auf ein Volumen von 5 Millionen Aktien allerdings wurden auch. 2,5 Millionen Aktien verkauft. Kommen wir nun zum Endergebnis und zur Verkündung des Gewinners. Der Gewinner des Aktienbattles im lithiumsektor Sektor nach Punkten ist Albemal mit 8 Rundensiegen gefolgt vom zweiten platzierten SQM mit insgesamt 3 Rundengewinnen. Fairerweise muss man hier sagen, dass die Kriterien des Vergleichs nur ein Talausschnitt möglicher Vergleiche zwischen den Aktien sind und die Punktedifferenz oder Rundensiegedifferenz von 5 Punkten zwischen Albemal und SQM nicht den tatsächlichen Unterschied zwischen den beiden. Aktien widerspiegelt. Als Ergebnis lässt sich jedoch festhalten, dass die weltweit zwei größten lithium eindeutig eine bessere Wahl sind als Falcon Energy und Rocktech Lithium, welche ja bis dato noch überhaupt keine nennenswerten fundamentalen Argumente auf ihrer Seite haben. In einem doch recht kapitalintensiven Sektor wie Lithium sind die großen Unternehmen diejenigen, welche die besten Chancen haben, da sie kleinere Unternehmen aus dem Markt drängen oder übernehmen können. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass ein Einstieg bei Albemal oder SQM vom Timing derzeit weniger optimal ist, da der Anstieg des Leads im Preises und die Wachstumserwartungen schon ja, sehr stark eingepreist sind und man derzeit, wenn man einsteigt, dann der historischen Rendite doch ein bisschen hinterherläuft. Wer also keinen Sparplan auf die Aktien setzen möchte, der sollte auf Rücksetzer der beiden Aktien setzen. Bei Albemal würde ich persönlich zu einem Kurswert von 120 US-Dollar auf jeden Fall einsteigen. Was Vulcan Energy und Rocktech Lithium angeht, so glaube ich, dass beide Aktien durchaus sehr interessante Geschäftsmodelle mit viel Potenzial aufweisen und sich eine Spekulation auf das Gelingen von dekarbonisierten Lithiumabbau in Deutschland wie im Falle von Vulcan Energy durchaus sehr stark rentieren könnte. Gleichwohl ist das Risiko bei den beiden Aktien. Umso höher und gegebenenfalls muss man hohe Verluste bis Totalverluste in Kauf nehmen, wenn man bei den beiden Aktien einsteigt. Wer also kein übermäßig hohes Risiko eingehen und dafür eine geringere Rendite erzielen möchte, dem würde ich empfehlen in Albemall oder aber in SQM zu investieren. Für mich persönlich käme höchstens ein Investment in Balken Energy Resources in Frage, allerdings erst, wenn die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie da sind und man als potenzieller Aktionär eine höhere Gewissheit über die tatsächlichen Vorkommen und dessen wirtschaftliche Abbaubarkeit in Oberrheintal hat. Ja, das war es soweit mit dem Aktienbattle im Bereich Lied zum Einzelne tiefer gehende Analysen zu den vorgestellten Aktien findest du auf diesem Kanal. Für weitere Aktienbattles, wie zum Beispiel für den Bereich 3D-Druck, Schrägstrich, additive Fertigung, lass einen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal, falls du neu hier bist. Und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.